Seit der Wahl werde ich ständig gefragt, wie gut ich die Chancen schätze, dass die Jamaika-Koalition Gras legalisieren wird. So schön es auch passen würde, dass eine Koalition, die benannt ist nach einem Land, das man direkt mit der Hanfpflanze assoziiert, muss ich euch leider enttäuschen. Cannabis wird in dieser Legislaturperiode nicht legalisiert werden. Hierfür kann ich vier Gründe aufzählen. Erstens: Frank Tempel hat es nicht in den Bundestag geschafft. Frank Tempel von den Linken war der beste Legalisierungsaktivist im Deutschen Bundestag. Er hielt die besten Reden und hatte die besten Argumente. Gefühlt war er auch einer der wenigen, der die ganze Bandbreite des Problems wirklich zu 100% verstanden hat. Danke an dieser Stelle an Frank Tempel für die großartige Arbeit im Bundestag. Zweitens, Burkhard Blinert von der SPD hat es ebenfalls nicht in den Bundestag geschafft. Obwohl er sich nie eindeutig für die Legalisierung ausgesprochen hat, war er immer sehr vernünftig und hat die SPD in eine richtige Richtung gezogen. Dass Harald Terpe von den Grünen auch nicht mehr im Bundestag ist, ist zwar angesichts seines Engagements zu dem Thema sehr schade, aber ich denke, er wird da bei den Grünen kein so großes Vakuum hinterlassen wie Frank Tempel oder Burkhard Blinert. Katja Dörner und Cem werden den ganz gut ersetzen können. Drittens, die FDP befürwortet die Cannabis-Legalisierung nicht so leidenschaftlich wie Grün oder Linke. Deren Einsatz für das Thema wird sich bei den Koalitionsverhandlungen in Grenzen halten. Damals, als abgestimmt wurde, ob die FDP die Legalisierung in ihren Forderungen mit aufnehmen soll, stimmten 62% dafür. Was bedeutet, dass die FDP nicht so geschlossen hinter der Legalisierung steht. Sogar Parteichef Christian Lindner ist alles andere als engagiert für das Thema. 2015 hat er sich sogar noch gegen eine Legalisierung ausgesprochen. Ich bin nicht für die Legalisierung von Cannabis. Viertens: Wir haben in der Vergangenheit immer erneut lernen müssen, dass CDU und CSU, was das Thema angeht, keinerlei Lust haben, ihre Meinung zu ändern, egal wie sehr die Fakten gegen sie sprechen. Obwohl es hier zwei gegen 1 ist, wird eine Partei, die so uneinsichtig und stur ist, sich nicht von einer Legalisierung überzeugen lassen. Wer selbst gegen eine unabhängige Evaluation der jetzigen Drogengesetze stimmt, zeigt, dass es ihm nicht darum geht, was wirklich besser fürs Volk ist. Und jetzt noch die gute Nachricht. Ich glaube, die Legalisierungsbefürworterparteien werden zumindest eine Entkriminalisierung von kleinen Cannabismengen durchsetzen können. Selbst CSU-Politikerin Emi Zollner hat sich hierzu schon positiv geäußert. Zurzeit ist es ja so, dass Verfahren bei kleinen Mengen von Cannabis eingestellt werden können. Ich prophezeie, dass sich dieses Können bald in ein Müssen verwandeln wird. Außerdem könnte ich mir gut vorstellen, dass unter der Regierung einige sogenannte Modellprojekte zugelassen werden, bei denen in bestimmten Regionen eine Vorgehensweise wie in Holland getestet wird. Davon, dass das Cannabis als Medizingesetz, welches zurzeit noch viele Schwierigkeiten aufweist, verbessert wird, ist auch auszugehen. Verbesserte Regelungen im Bereich des Straßenverkehrs, die wirklich nur das berauschte Fahren Strafen würde ich auch nicht komplett ausschließen. Meine größte Hoffnung ist hier Cem Özdemir. Er ist Parteivorsitzender der Grünen und hat damals durch den Ice-Bucket-Challenge-Skandal gezeigt, dass er ein durchaus leidenschaftlicher Ritter der Legalisierung ist. Mehr Hoffnungen im Bereich der Drogenpolitik mache ich mir allerdings nicht. Ich hoffe natürlich, dass ich falsch liege und dass es irgendwie doch zur Legalisierung kommt in den nächsten vier Jahren. Wir sollten auch Weiterhin alles dafür geben, dass sich meine Prognose als falsch herausstellt. Also macht drück, überzeugt euer Umfeld von der Legalisierung, sammelt Unterschriften für die Petition vom Deutschen Hahnverband. Seid nackt und schaut möglichst viele Folgen. Ups, die Pannenshow. Die letzten zwei Sachen tragen zwar nicht zur Legalisierung bei, aber zur Verhinderung eines Atomkriegs mit Nordkorea.